Läuft sehr gut. Die Leute sind super gut drauf, haben jetzt als erstes ein Modell erstellt und sind jetzt schon bei den Holzarbeiten. Das ist ein Hohlbohrer. Da gibt hier Flacheisen, Balleisen heißen die. Das sind alles Werkzeuge, die man halt für die unterschiedlichsten Arbeiten im Holzbildhauerbereich braucht. Hallo, ich bin Christina, Porträtfotografin aus München und ich darf den Fotografie-Workshop im Rahmen des Projektes Media Culture begleiten. Jeder einzelne Teilnehmer erstellt sein eigenes Fotografiekunstwerk. Das Ganze läuft mit Kameras, Photoshop und Apps wie Snapseed und PixArt. Vielen Dank Vesta für diese wundervolle Möglichkeit. Ich heiße Marie-Therese und ich bin hier heute in dem Workshop gewesen, wo es um Licht und Schatten geht. Und wir haben erst so eine kleine Einführung bekommen, wie, wie Licht überhaupt entstanden ist. Und aus der Uhrzeit haben wir dann äh, ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert. Ich heiße Müller und ähm, ich habe jetzt einen Workshop äh, zum Porträtmalerei angeboten. Das Thema war eigentlich mein Lieblingsmensch und ähm, jeder Teilnehmer konnte sich überlegen, wenn denn malen möchte. Ja, ich bin sehr und das Kreative hat mich immer interessiert. Und in dem Zusammenhang habe ich dann die Werke von Alspierta halt gesehen und dann habe ich dass es diesen Workshop gibt und da war ich natürlich total begeistert. Ja, mein Name ist Anja Kaller und ich selber bin vom Theater eigentlich, komme von der Theatermalerei und bin hier auf dem Gelände als Künstlerin, äh, freie Künstlerin tätig und das biete ich jetzt als äh, Kurs an in Form von wir bauen Modelle für Lichtskulpturen, das heißt man baut ein Gerüst und umspannt es mit einer Oberfläche, die lichtdurchlässig ist und kann dann eine Lichtquelle reinsetzen, die bestimmte Eigenschaften hat, hell leuchtet oder flackert oder wie auch immer. Ich bin die Angelika und bin hier im Workshop für figurale Lichtgestalten. Ja, und für so jetzt gerade das Grundgerüst für eine Außenleuchte oder Außenfigur zu schaffen.